Thank you. Hm, ich brauche irgendwie ein neues Video. Hi, hi Mike. Hä, SpongeBob, was machst du denn hier? Hä, du hast doch gesagt, du brauchst ein neues Video, ne? Ähm, ja, aber... Können wir das denn zusammen machen? Hm, nee, du, eigentlich nicht. Nee. Warte mal. Aber geh mal kurz weg. Ich hab doch, ich hab doch... Der 11 ist heute. Wir... Ja. Warte, warte, was steht da drin? Was steht da drin? Ocean Man. Weißt du, was gesagt? Ähm. Ocean Man, also, also ja, ja. Wir, wir, wir können was aufnehmen. Ah, toll! Ja, toll. <lacht> da, da, da. Oh, was ist das denn? sehr komisch aus. Sollte ich essen? Ich habe mein Bestes gegeben, danke. Ich hätte ihn das niemals geben sollen. Jetzt lass es doch! Hi Mike! Oh, hi Spongebob! Und wie ist das Video? Ähm, naja, also. <lacht> Spongebob, verstehe ich. Er ja, musste das Video halt ein bisschen ändern, denn du weißt, es ist ja mein Adventskalender und ich. dachte, das wäre so ein bisschen cringy und. Du verstehst du das doch? Du, tust du das? 1 und 1, 1 und 1, fair und transparent. Hallo, ich war dabei, als wir kostenlos WLAN angeboten haben für Telefon und Internet. 1 und 1, 1 und 1, fair und transparent. Wann gehen wir, wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss richtig läuft?